Ich bin hinten. Ich bin vorne. Aussehen. Ah, rechts. Na eigentlich schubsen. Ich war nur so weit vorne. Aua. Oh. Gott, da kommt ein Ball. Da kommt auch ein Ball. Äh. Oh Mann, lass mich durch. Oh, der Ball hat mich hier fast durch. Ach, ja, kommt gar nicht knapp. so weit. Ich bin knapp hinter dir. Oh, spring! Falle, nein! Ich, ich hab's geschafft. Ich auch. Ah, sehr gut. Aha. Ich dachte, der Ball wäre mein Untergang. Ich kann jetzt sagen, heute es für dir. Ja. Statt vor zwei Wochen. Ja. Meine erste Runde schon ausgeschieden, das geht doch gar nicht. Oh ja, das war ein Traum. Da kann ich euch in der Aufnahme packen. Hallo, <lacht> wir werden hier nur Siege reinstellen, also gar nichts. <lacht> oh. das wird leider der Rinder. Ja. Oh nee. Nee, ja, gut. Nacht, so, oh ich habe schon ein. Ah, ich, ah, ich er hat mir den Schweiß geklumpt. Ja, ich habe <lacht> hab Nein. Also ich habe meinen noch. Ah. Ich versuche einen zu bekommen. Nein, ja, ich habe Der war noch nicht mal in meiner Nähe. Verdammt. Oh, nein. Oh, ich habe meinen verloren. Äh, ich hab nicht und ich. Oh, Wo genau bist denn du? <lacht> so, komm her, einer. Meiner, ja, weg. Warte, ich muss dem Ich versuche den ja... Ah! Ich wollte ihn. Nein, habe ich nicht. Äh... Komm her! Du, komm her! Scheiße. Nein. Nee, ich, nicht. ich auch nicht. Ja, wir sind beide raus. ja, Da war die ganze Zeit so ein Typ von mir. Ich hatte geplant, den festzuhalten und den so als Palast abzuwerfen. bin ich in Sicherheit gewesen wäre. Ah, und dann ist halt er dir ausgewichen, bin ich nee, dann wurde mir schon der Schwanz geklaut so. also ich gehe durch oh, yeah. natürlich. warte ich bin doch dagegen gesprungen ich bin dagegen gesprungen ey. ist nicht aufgegangen dann ist der nächste dahin gesprungen die ist aufgegangen weil es würde verarschen oh. Ja. Oh, ich Aber sobald du hier falsch liegst ja. bist du dann hinten irgendwann ja, wie jetzt gerade aber oh, ich sehe dich da vorne ich glaube ich schaff's ja ich könnte das vielleicht auch noch schaffen Na. ja hab's geschafft. Oh, ich auch noch oh, sehr gut ich war aber einer der letzten glaube ich schon wieder oh. hauptsache nicht abschrecken ja Oh, steh auf ich bin einfach da übergrupft <lacht> okay. okay links sind mir zu viele Leute ich gehe nach rechts uh. oh, Kugel. oh da hat jemand die Kugel hochgekauft geht okay, aber gar nicht ich habe Fußball gespielt oh, da glaube ich, wenn die Früchte mir jetzt nicht in den Weg kommen, da kommt schon die also, Lohn, auch, oh Scheiße, ich Nein, ich war als einziger von diesem blöden Pflaume da getroffen. So, ich bin drin, 10, 14, irgendwas. Oh bitte! Ich glaube, du schaffst nicht mit. Nein, nee, oh, Mist, ja. ich war 31. Ja, ich habe dich hab gesehen, da hinten am Ziel. Jo, jetzt liegt sein super. Reifen springen, das kenne ich gar nicht. Äh, du musst in die Reifen reinlechten und die Goldenen, die bringen mehr Punkte. Okay. Oh, das ist ein Teamspiel sehe ich gerade. Du bist Team ja, bei mir ist direkt schon einer. Meiner. Oh Gott, da bist du einer, durch Kollege, Springer durch Kollege. Nein, nein, nein, du Idiot. Oh. Gibt es doch nicht. Ey. Nein, der hat hier gewartet. Ah. Da, Wir sind am ablösen. Oh. Der war nein, das ist voll kacke ihr könnt es naja, ja wird schwer äh. ich bin dir noch gar kein Goldenen ja genau man muss gar nicht da durchrechnen man kann auch so springen glaube ich äh, das stimmt das geht auch nein oh, wie soll man denn das schaffen ey? Oh, ich bin zu schlecht für dieses Spiel Weiß oh, oh, jedes Mal ich gehe auf die andere die <lacht> Ich direkt von der Nase response nein oh, ah. erstmal da ich die spiel spiele und direkt verloren das sind drei hot ich glaube die waren im ein team zwei sind da am start <lacht> ja habe ich auch gesehen <lacht> na auch hier oh. warum die waren noch nicht mal inaktiv oder so ich glaube das machen sie so aus, ja. oh, nee, man kann je nachdem ich mag das auch nicht <lacht> aber wenn du vorne bist dann bist du echt safe ja oh gott was oh, ich aber nicht ich mehr ich bin unten ich bin runtergefallen schon mal nicht ich sehr gut den, ich habe den ersten checkpoint aber es gibt natürlich die lila nämlich nach oben also nach unten nein aber wow, wie kann man sich festhalten irgendwie kann man sich an kanten und so festhalten auch mit r2 also mit dem äh, ja. aber wenn ich schon viel zu steil ist ähm, da kannst du nichts mehr machen nee, war ja nicht da war The checkpoint dinger oh mein gott kommt hier nach links ihr idioten was macht ihr da ich glaube ich schaffe es noch ich nicht ja. weil die leute hier zu blöd sind hey, ich schaffe das nicht mehr Ich ja gehe diese idioten nicht nach links gegangen sind ey war schon den ganzen den ganzen weg auf die eine seite wir mussten immer noch da hey ja, es kann echt so fatal werden das heißt hier kann ich ein bisschen schön Muss oh. ich erst mal wieder finde ey. da Ja, Das so cool. doch. Ja, pass hm, auf. Komm kommen beide auf einmal, pass auf. Pass auf. Okay. Ist schon drauf? Nee. Ja, die sind hochkonzentriert. Warte. Sie war immer ein Zang von den Dingern. Ja, schon wieder. ja habe okay. ich Schweinert die sind noch nicht die sind noch nicht schnell genug einer Schluss, so. oh ähm, oh. ja einfach ich darüber ich ja ich hab's gesehen nein oh Gott da ist oh, er na, oh. oh, dann da gehe ich auch aus. Runde beendet. Ich wollte gerade rausgehen. Oh. Schau. Oh Gott, oh Gott, sind hier viele. Ich sehe nicht. Ja. Das ist direkt vor mir. Ich gehe auf ich die andere Seite. Aber oh man ist doch so blöd mit der Liedern. Warum habe ich gewechselt, ey? Nein. Ah! Oh ja, ich war, ich habe gesehen, hat sich bei der Blauen nix zu, deswegen bin ich auf die Gelbe gewechselt. Und oh, dann, oh Gott, nein, ist wieder nein. Wieder so. nein, nein, nein, oh. nein, Gott verdammt! Du komm her, komm her, komm her, Wolf! Nein! Mal gucken, ich, das noch. Nee, ich nicht. Ja, ich schaff's noch. Nein. Ich bin mal da runtergesprungen. gesprungen oh, da war es für dich. Obwohl, könnte einer Letzten sein. Ja. Oh Gott, lass dich nicht von den Grünen überholen. Nein. Ja. Jawohl. Ja, geschafft. Hast du geschafft? Sehr gut. Ich dachte, der Grünen waren ganz klein bisschen vor dir, ehrlich gesagt. Ja, also bei mir war ein Stück ja, Okay, da bin ich. obwohl nee, ich sag lieber nichts, nicht dass ich ja. Karma bekomme. In diesem Spiel bin ich der absolut beste Spieler aller Zeiten. Nee, sag's nicht. Ich bin halt erst <lacht> rausgeflogen. Wie ist denn das passiert? Ach nee, wenn du es sagst, dann geht's Naja. Ja. Hauptsache, ich darf es nicht sagen. So. Oh holy Shit! mann Ich komme irgendwie nicht nach vorne. Nee. Problem habe ich auch mit dem Spiel. Ja, oh, ich glaube. war gerade alle am lenken Nee, schaffe ich nicht mehr. Nee. Vorsicht, da kommt ein Apfel. Ungefähr ja, so schneide ich auch mal bei dem Spiel ab überhaupt nicht voran oh. so. du bloß nicht gesagt nee, Spaß. <lacht> okay. Aber ich merke gerade ich bin in der ersten runde schon ausgefallen stimmt ey. Ach, so. ich gehe durch die goldene mitte Jawohl. wenn ich nicht direkt umfallen will ich gehe wieder durch die mitte verdammt so. Die Mitte, die Mitte. Okay, die ist falsch, sehe ich schon. Oh, ich bin wird zurückgefunden. Hier gibt es ja gar keine Mitte, verdammt. So, die Mitte. Jawohl. Da wollte ich sowieso durch. Danke, Kollege. Ja, geht ihr mal alle rechts lang. Ich gehe hier entspannt. Ich bin gleich bei der letzten. Oh. Ich schaff das. Okay. bin drin. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh. Scheiße. Ich war, glaube ich, 44. Ah, ich bin war erst da. doch nicht. Verdammt. Verdammt, folgt mir meine minions <lacht> Du bist durch? Vorsicht, Kugel. Oh Gott. Das oh, oh, oh. so war schweiger. <lacht> ah, nein. Nee. Genau, hier muss man gucken. Aber ich glaub... Ich müsste, glaube ich, seitlich... Oder du musst. So. Genau. Oh. Mal seitlich, mal mittig. Ah ja schon erzielt, sehe ich gerade. Äh, nein! Das ist noch schon Ausgeschieden? Oh. Nein! Scheiße! Das war so knapp. Mein kleiner Finger war auf der Ziellinie. Seht das etwa nicht? Oh. Was zum mit dem passiert? Das nach hinten, da vorne geflogen, Hat gesehen? jetzt ja, wird er irgendwie durch die Luft gekickt oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe kein Schießer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich werde ganz nach hinten geschleudert. Oh, ja, ich bin letzter... So nach ganz hinten geschleudert. Und der Hotdog ist auch an mir vorbeigeflogen. <lacht> oh, ich bin bei den drei Dingsventilatoren. Also ich oh, ich habe es ja, geschafft. Ich, dachte, die ich, bin von, ich bin von der Karte beinahe geflogen, ey. Noch gute nee, glaube ich nicht. bin sehr weit hinten. Ich gehöre so zu den letzten fünf, sechs Leuten mm. und ich werde auch irgendwie nicht besser. Also, ich muss durch die Mitte gehen, sonst schaffe ich das nicht. Ich muss jetzt riskieren. Okay, ich bin runtergefallen. Ich muss durch die Mitte gehen, sonst schaffe ich das nicht. Äh, ich habe es ich nicht. Ja. Ich die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert. Mal gucken, ob ich dich sehe. Oh mein Gott! Als zum allerersten Mal durch die Mitte gegangen bin, als wir zum allerersten Mal gespielt haben, da habe ich das geschafft. Da bin ich ganz locker da durchgekommen. Jetzt habe ich das nie wieder. Und bist du weiter? No. Ah, schade. Ich schaue schon immer in der zweiten Runde aus. Ey. <lacht> so wie ich kann ich gar nicht Achso, man darf sich nicht verhexen, dass ich sage, ich gespielt, habe ich noch nie gesehen das Spiel. Das erste also einer ist verhext, glaube ich, und der muss versuchen die anderen ähm, anzustecken. Okay. Und je, und je mehr Leute angesteckt sind, äh, umso mehr geht der zieler runter. Das heißt? Wir müssen gucken, dass der blaue Zähler zuerst unten ist. Ah, da bist du, glaube ich. Bist du gelb? Äh, ja. Okay, dann sehe ich dich. Ich wurde noch nicht angesteckt. Aber hinter dir ist einer. Oh, kriegst mich nicht? Nein! Und du musst jetzt blau anstecken, oder was? Äh, genau. Ähm. Ah. Wer hat gewonnen? Ähm, dings Ah, der Patrick verloren. Wer ist oh, Die haben uns alle runtergebracht. Also infiziert. Ja, mein Ziel ist es, heute wenigstens zur dritten Runde mal zu kommen, einmal. Das glaube ich noch nicht gelungen heute. Ähm, stimmt. Ja. <lacht> Schon direkt runtergefallen. Äh, ich auch. Oh Gott, warum mache ich einfach mal so schnell? <lacht> ähm, Vorne wird es lustig werden. Also kurz vor Süd. Ja. Ich schaue mit irgendwie ja durchzukommen, ohne dass mich jemand schubst. Sehr gut. Nein, geht durch. Ach mal fällt er nicht um. Oh. So. Nein, nicht schubsen, Kollege. Nö, ne, schubsen. Weil ist mit dem Hammer hier und das ist. Ah. Oh nein! Oh, Scheiße! Ey. Oh hast du bis zur dritten runde geschafft ich bin raus oh. der arm hat mich erwischt und der köte <lacht> jetzt kommt das dritte spiel oder? ja zum ersten mal heute zum dritten geschafft horter oh. Oh, viel spaß ja. hey blau hat schon drei ist unfair ja hier steht nur Ah nee, warte mal, wir sind blau. Das ist voll fair. Mal gucken, so. ob ich dich finde. Okay, ja. Ich klau mal die Ados. Ah, du. du bist noch bei Geld und jetzt bist du bei blau. Hi Leute, ihr habt ja nichts dagegen, dass wir uns den Ball mal klauen, ne? Okay. Also <lacht> <lacht> sehr gut. Sehr gut abgeblasst. Nein, nein. Hier ja, geblieben. Hey. Nein. Sehr ja, ja, gut, aber dafür konntest du nichts. Oh, mein Kopf war im Weg. Ich mal hier so ein Ball, ne? Okay, danke. <lacht> ich glaube, einfach damit <lacht> auf. Nein. Finger weg. Hat er gesehen. Meiner. Meiner, aber oh, die Clown bei uns welche. Nein, andere Richtung. Oh. kopf Kopfball. Nein, nicht ins Rot, ins Blaue. Nein, jetzt haben wir null. Wie ist denn das schon wieder passiert? Warum haben wir jetzt Rot alle? Ihr habt noch zehn Sekunden. Nein. Komm Warum, warum, warum ich bringe nicht um? Komm her, oh. oh, gibt es ja nicht. Wir haben immer nur in Führung am Anfang. Das die dritte Runde, leider nicht geschafft. Oh. Ich mache mein Team voll und ganz für diese Niederlage verantwortlich. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Genau, die anderen sind schuld. <lacht> Hier ist richtig. Nein, da ist falsch. Das ist falsch. auf zu Ja, ich hab die richtige Tür. Ich nicht. Oh Gott, bei mir wird das nichts, glaube ich. Alter! Steh auf! Ich bin zweiter, ich komme mit der Masse hier rein. Ich bin 41. Hast du Ja, ich war 41 von 42. Einfach oh, mit der Masse da reingestürmt gestürmt. So oh, oh, schon wieder. Und ich helfe dir. Okay. Oh nein, kein gutes Zeichen. Was kam wir von den Roten ein? Die habe ich auch. <lacht> so. Nein, daneben. Ich versuche den Game hier zu safen Ja, warte, ich helfe dir. Komm vorbei. Oh, oh. Finger weg. Finger weg. Das unser Weg. Unser Da geht wieder da rein von Boah, ganz schön hartnäckig, ich will nicht in Blau rein, ich will den Gelb rein. Finger weg, Finger weg, du Tukan. Na, warte mal, den nehmen wir nehme mir mehr. Ähm, wo bist du ich Bei Rot. Ich glaube den. Ah, okay. ich bin bei blau. Also da den balken nach zu. Kippen. Die nehmen unsere Bälle weg. Wir haben unsere Bälle alle weggenommen. Nein. Scheiße. Oh Gott, hier sind viel zu viele Leute. jetzt so blau, bist du schon gut. Jo. Ich versuche den einen hier. Ja. Nein. So und wenn, wenn die jetzt nicht hingucken, schnau ich mir einfach den Blauen, ja. <lacht> ah. Voll unbeaufsichtig ey. Scheiße. Nein, wir verlieren. Ja. Oh. Deckung, oh. Nein. Der Apfel kam er ja mit Hochgeschwindigkeit. Ja klar, ich bin runtergefallen. da also, komm, na komm, bin relativ vorne. Banane. Glaub, das wird na, ä, ä, ä, ä. Oh Gott, ich werde aber echt von nichts getroffen, hier Okay, ich glaube, ich bin durch. Ja, okay, ich bin durch. Hatte, siegt euch doch mal. Hm, ausgeschieden. Oh, ah. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Oh, das war knapp. Ja. Noch 30, also weniger als 30. Na oh, komm schon an. 3 sind raus. Das ist leichter Finale. Was? Ding in der Mitte. 5 sind raus, noch 10 Sekunden nicht nee, umschmeißen. Ja, komm. Und ne. gut, ja. Kommt jetzt ein Finale. Ja, was kommt jetzt? Oh Gott, das hatte ich glaube ich nicht. Der letzte Charakter, der über den Schleim steht. Ja, kein Problem. Und die Platten, da musst du auch. Ja. Ach, achten ja. Ach, da bist du. Das kam. Ich bin schon froh, dass ich im Finale überhaupt gekommen bin. Ah, Glückwunsch. Ja. Kollege, kann, sein, dass, kann sein, dass ich vielleicht eure Platten auflösen. Musst dann Aber es kannst du gut mit einem Weltsprung schaffen. Ähm, verdammt. Nein. nein. <lacht> ja, schade. Ja, hätte ich da echt noch rüberspringen müssen, ey. Auf die ja. andere Platte. Ja, gibt's doch nicht, ey. Ah, du warst nicht der letzte, der runtergefallen ist sicher ich glaube schon oder lass mich kurz überlegen glaube schon ich glaube ich war der letzte ich glaube letzte vorletzter hast du wirklich pros ja. oh aus weg ein Tomate ist noch drin me. ja jetzt nicht mehr doch nee boah wir sind alles so verzögert immer wird voll getroffen und dann springt da ja. und Der eine sieht irgendwie aus wie Lara Croft, so mit dem Farbschema irgendwie. Also, du meinst der auch Blau? ja? <lacht> Farben erinnert mich irgendwie so stimmt. Ja, zum Blauen Top auskommen. Ich bin für den Lara Croft verschlitten. Ja. Den, den, den, du bist für Ja. Nee, egal. <lacht> ich Ja, verloren, ich bin traurig. <lacht> Tauch aus <ist> weg. Yes. <lacht> aber ist da unten sicher? Das macht doch keinen aber, Sinn. Aber schon mal Glückwunsch dass du ins Finale bekommst. Ja. Einmal. Oh, you. Okay.